1 breit oder ne 2 zwei breit 1 zwei, 2 zwei hoch und äh dunkel ja, das ist perfekt für Skelette tap <lacht> Topp An Sand kannst du mir jetzt glaube ich nicht ja. mehr mangeln. Achso doch, ich weiß, dass ich ja auch so. das ist, wie ich morgete auch nie so gehört. So so so mein Bruch ich sind so war. episch! episch Wieso schon mit Sand? Äh, weil ich gerade die ganze Zeit hier das begradige. Was? Hier, hier kommt die Farbe hin. Da ja, ist der Platz Gebäude reicht. Da kommen doch mehr Gebäude hin, oder? Ja, auch, und da reicht einfach der Platz nicht. So, jetzt fang ich mal an mit und ich wollte einfach mal einen unterirdischen Weg äh, so einen Tunnel aus ja. Glas unter Wasser bauen. Ich wollte wissen, wie geil das aussieht. Ach, du hast du fertig, oder was? Nein, ich hab doch nicht mal angefangen. Jetzt sieht es lustig aus, wieder ganz normal. So, jetzt kann ich zurückgehen und den ganzen scheißigen... Zack, 64er Steak. Zack. Jetzt brauche ich erstmal Erbe irgendwo, ja. Vielleicht sammeln? Ja. Was fangen wir an? Kann lernen? Dazulernen? Tell. Was geht hier ab? Ah, ich habe Glatze. Endlich, eigentlich mal. Ja, brauchst du doch eh nicht. Gut, dass ich welche hab. Hä? Gut, dass ich welche hab. Ja, toll, du bist da drüben, ich bin hier. Nein, ich bin bei dir daheim. Ja, toll, ja, du bist da drüben und ich bin hier. Wo bist du? Wenn du nächstes Mal bei meinem Haus vorbeikommst, nimmst du, äh, wenn guckst in den Ofen, wie weit das Glas ist, und wenn da genug äh, raus ist, dann gehst du in die linke Kiste, wo nur an der Wand eine Kiste steht, und nimmst, äh, machst den Sand rein und tust den anderen in die Kiste. Also die, das Glas in die Kiste. Sie reicht noch lange nicht an Erde. Ich brauche mehr, er hat ja viel mehr. mehr. Alter komm lass es! Quietsch, quietsch, quietsch, quietsch, quietsch, quietsch! Fette Bauarbeiten da draußen. Oh ja. Yeah. Okay, das ist vielleicht nicht so, dass wir gar nicht mehr fahren. Äh, bla bla bla, Deutschland, geil. Okay. So, okay, das jetzt haben wir erstmal für die nächsten 10 Minuten wieder genug gesagt. Jo. Blubla, blubla, blubla, blubla, blubla, blubla, blubla, blubla. Ich glaube, es wird mehrstöckig. Und hier kommt der Raum... Mit, äh, Fabian? Ja. Ich brauche ganz viel Holz. Habe ich keins. Warum nicht? Ja, weil ich keins habe. Du hast kein Holz, warum hast, kein... Warum hast du kein Holz? Achso, ich glaube nicht. Weil ich die ganze Zeit die gebaut habe. Und warum hast du kein Holz? Weil ich die ganze in der Mine war. Du eigentlich, warum hast du ein Holzhaus, wenn du in meiner bist? Dann mach dir doch ein Schreinhaus. Noch? Nein, das kriegst du bestimmt nicht. Ich glaube, ich lasse mal einen TNT-Block in deinem Haus in die Luft gehen. Nein, Mann. Ich will das nicht. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, <lacht> Lass mein Haus beruhen. Ja, dann lass ich eben dein Haus beruhen. Mach hier nicht die Time. Nein, Teil, ne? ich meine mit dem TNT. Ich sag sah so, aus, als würde gerade mein Haus laufen. Ja, ich gehe jetzt auch in dein Haus, guck. TNT gesetzt. Scheiße, wo ist mein Pressure Plate? <lacht> ich hab's dir gesetzt, ich hab's dir gesetzt. Oh, Auf Okay, safe. safe. <lacht> <lacht> <lacht> Junge. Bombe schafft. Hä, hey, wieso komme ich hier? Ach so. Oh, Scheiße. Ich komme hier nicht raus. Äh, Ah, oh, jetzt habe ich die. So, okay, ich ja, wir gehen weg. jetzt pennen, wir gehen jetzt pennen. Boah. Ultraleck. Ich brauch noch, ich noch, noch, noch ein zweites Bett irgendwann. Wofür? Naja, ja, einmal, wenn ich irgendwo in der Mine war, gehe ich da über schlafen. Und wenn ich oben bin, dann habe ich oben eins. Oben, weiß Das ich jetzt, das brauche ich, das brauche ich. Gehst du jetzt bitte schlafen? So, ja, ja. Hui! Monsters! Was? Was soll das Scheiß? Vielleicht hocken welche auf deinem Hau. Ha äh, oben drauf oder unten drunter. Die werden nicht lange überleben, die Säcke. Wo sind meine Pfeile? Also, wo seid ihr? la la la la Tischlampe. Tisch. Tisch. Duschlampe. What the fuck, ey guck mal? Huh? Voll zergrieft. <lacht> Duschlampe. <lacht> Hä? Oh, ich kannte nicht mehr sprinten. Duschlampe. Ja. Voller äh, wer hat es da kaputt gemacht? Was? Hä? Hä? Was denn? Alter, du bist einfach nur dumm und hässlich. Was? Ah, oh, du verstehst eh nicht. Ja, weil ich nicht gesehen habe, Digga. Ich hab's dir voll angezeigt. Hier, das. Ja, das sieht man von hier ist voll scheiße total. Ja, ja, guck da, guck da, hört er da ihn wieder. Zwei Lügner. So. Also, auf meinem Dach sind keine. Kannst immer nicht schlafen. Unter deinem Haus. Unter meinem Haus ist nichts. Weiß doch nicht, ob deine Höhle ist. Sonst werde ich die Monster hören. Stimmt auch wieder. Warte mal, ich komme mal kurz zu dir rüber. Wofür kommst du jetzt rüber? Keine Ahnung. Bye, äh, bye, bye, bye. Ich muss kurz fressen. Äh, wo sind die? Wo sind die Monster? Bei oh. mir ganz sicher nicht. Da? Ja, das sind die Monster, die du Kommt her, Bitches. Offen, offen. Hängt okay, Die sind nirgends Monster. Warte, ich tu mal kurz das Connecten. was Connecten. Vielleicht sehe ich die einfach nur nicht. Hä? Ach so scheiße weil du. Oh Mann, das war jetzt cheat. Das war nicht mit Absicht. Okay, danke, das war jetzt ein kleines Gecheatet. Da vielen Dank. Miklas cheatet auch also. fuck, ich habe hier gerade ein Skelett gesehen. Ha, jetzt, da war tatsächlich. Nein, aber es ist wieder, hat sich wieder wegge. Wow. Warte, ich disconnecte und connecte nochmal. So, jetzt geh ich wieder schlafen, dann ist wieder Nacht. Wenn das gehen würde. <lacht> Eigentlich wäre es ja logisch, dass man. Oh, oh oh, oh oh, ein blauer Creepy. Okay. Äh, ich glaube, ich gehe mal zu dir ins Haus. Nein! Warum? Der läuft da so da rum, so miet. Nein! Ist das offen? Wieso ist da offen? Lauf! Lauf! Wo ist offen? Alter, du kommst nicht zu mir. Alter! weil du hast du dich? Warum kommst <lacht> du zu mir? Du warst schon im Glasgang. Ist mir egal, dann wärst du in die andere Richtung gerannt. Lauf gerade. zurück, lauf zurück in die andere Richtung ging nicht mehr, da kann ich.. Geh, geh, geh ja. raus, geh raus! Ja dann bleib ich stehen! Super, bei mir! Alter, komm, das ist mies! Ey, komm so ein verfickter Leg Super! So oh, kann ich alles so neu aufbauen! Oh, das war echt. Ist echt. Scheiße. Ey, so lecks, ich weiß, ich sind so übelst mies. Jetzt okay, fick ich äh. dieses scheiß Skelett. Jetzt muss ich mir erstmal wieder das durch ich noch an Materialien, die da rein. Warum oh, bist du eigentlich zu mir gerannt? Äh, der ist, Guck, warte, ich zeig dir das gleich mal, wo der lang gelaufen ist. Du weißt ja noch, wann der. Du hast ja die eine Ecke aus Versehen mal meinem Haus weggesprengt, gell? Ja. Und hier ist ja überall Connected Texas. Also habe ich gedacht, da wäre ein Glas. Und seh so, der Creeper läuft da, läuft da, läuft da. Oh, süß. Weißt, stehe hier. Und dann kommt er durchs Fenster. Und ich konnte nur noch hier lang laufen. Ja, dann hättest du durch das Ding durchgeschlagen und wärst irgendwo abgehauen. oder um die Ecke, weil da kann er dann. da bleibt er immer an der Ecke hängen. Jetzt bau ein cool. Haus auf. Ich bin auch um die Ecke gelaufen und äh, der ist noch um alle Ecken rumgelaufen. Oh, mein Haus auf. Ich hab nichts, um dein Haus aufzubauen. Dann helf mir hier Bäume, Holz Ja, Abholz. du hast mir auch nicht bei meinem Haus geholfen. Äh, doch. Ich habe ah, den ganzen Rand wieder richtig gemacht und hab dir das ganze ich, scheiß Spaß gegeben. Ich hab das alles gemacht. Aber Rand kennt es bestimmt nicht. Natürlich, ich habe die ganze Zeit. Der Sand! Ja, der. Achso, der Sand, wow. Toll! Trotzdem, wir jetzt beim äh, Bäume fahren, ich du nämlich auch für die Farm. und da brauche ich viele. Toll, ich hab gerade nicht mal eine Axt. Ich muss aber. Ich hab selber noch ein kleines Bauprojekt offen. Welches? Mein G äh, an meinem Haus. Und was? Ja, etwas. Das habe ich dir schon mal erklärt. Das mit dem Garten. So heißt Alter, das ist doch kein Bauprojekt. Du musst nur Cleanstone herstellen, ne, wenn ich Und das... Ja, also. Und daraus habe ich schon die Dinger gemacht. Und dann muss ich noch alles den Garten selber und alles muss ich noch machen. Aber ich habe jetzt ein bisschen Holz, also dunkles Holz, dass ich die Wand wenigstens machen kann. In den Boden, aber. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, was? Ah ja hier. Das so. weißt du nicht wie es geht. Ah doch, doch, doch. Geht hier, so. so. jetzt fehlen nur noch Fenster und Türen. Und ich verreck hier nicht. Hey, wusste ich du hast gar keine Workbench hier drinstehen. Ich hatte eine <lacht> drin stehen. Super! Oh, fuck, ich hab hier gerade keine Workbench in der Nähe. Ich muss wieder alles runterlaufen. Nein, komm zu mir auf die Farm, da ist ja, nur... So, nein, ich bin ja schon sowieso, ich muss hier sowieso nochmal runter. Ach, ich habe ja noch eine Tür bei mir, das ist ja nett. Und zwei Pfeile, weil ich vorhin Skelett gekillt habe. Ich brauche was zu füttern. So, vier Sticks. So ein scheiß Lecks immer. Ich bin jetzt langsam echt dafür, dass wir den.. dass wir, dass wir, dass wir Ich war noch nicht mal auf der Suche nach denen, also von daher. Alter, du warst schon weit genug. Warte ich. Ja, ich war nur am See. Options, Video Settings, Fast, Far, really. Hä? Graphics, Fancy, Fast. Ich sie da, da was. Far. Fancy finde ich scheiße irgendwie, weil da die Blätter so durchsichtig ist, ist nicht so toll bei fast die blätter äh, so wie bei mir ja nur oh, naja ich lasse mal ein bisschen drin aber ist nicht so meins außer bei den tannenbäumen da sieht es besser aus das ist auch das ist dann auch die leistung schneller bei, bei fast oh, gut okay, äh, so, was wollte ich jetzt? Achso ja, genau, dein, dein Holz habe ich. So gut okay, ich habe bald zwei Stacks Holz. Weil ein Stack brauche ich für den Rand, weil ich mache auch Holzrahmen. Also nicht Holzplankenrahmen, sondern richtiger Holzrahmen. Rohholz. Ja. Zack, zack, zack. So. So, Entschuldigung, aus Also Fabian, das ist echt. Ja. Scheiße. Super. Wegen einem Scheißding bin ich jetzt wieder hoch. Oh, diese Legs. Ich könnte ausflippen. Jetzt habe ich fast zwei Stacks. Also ein Stack und einen halben. Den einen Stack verwandle ich gleich in Holz. Der andere warte hier oben war doch auch eine dann Wem gehörte die? Das war deine da erste, glaube ich. So ja, das ist meine. Nee, nicht meine erste, die habe ich schon länger. Wofür? Äh, da habe ich mir noch die Sch Schaufel schnell gecraftet. Okay. Wofür? Die Schaufel. Ja, um Erbe zu fahren. Ach so. Scheiße, ich hab schon wieder verkackt. So, zack. Jetzt geht's. extra ich mache aber nichts mit äh, irgendwie so scheiß Pist dass wir dass du einfach nur in den Kopf drücken musst und dann kommt das Wasser und äh, tut das Weizen runter das mache ich ja, jetzt nee, noch nicht also äh, was ich mal gebaut habe also, da waren dann auch so äh, Zuckerrohr, wurde automatisch mit Pippen geerntet und, und, und Ja, das kenne ich. Ich wette, ich habe nicht genügend Steinziegel. Ich wette Irgendwie habe ich. Also, es kommt mir so wenig vor. Wie viel sitzt denn? Nur ein Stack. das ist für einen ziemlich große Rasenfläche eigentlich. Wofür? Warum machst du eine große? Ah, vielleicht. Keine Ahnung, weiß noch, ich nicht. Weil da brauchst du ja keine Farm oder so hinbauen. Wenn ich hier schon eine Farm baue mit Untergrundverbindung, wo man immer hinkommt. Nur ich muss dann auch noch eine extra Tierfarm irgendwo bauen. Die hätte ich eigentlich hier hinbauen sollen. Ja egal, dann kommt die dahinter. Kommt der Vorraum. Zack, zack, zack. Oh, ich Nein, das war falsch. So. Aha. Boom. Boom. boom, boom. mich konzentrieren. Ja klar, das finde ich so. Und trotzdem soll ich mir eigentlich wieder reden. Ich muss dich eigentlich mal wieder trollen. Wieso? Weiß ich nicht. Das, das stimmert stimm. Ne. Ich troll dich doch. Slok hat die Stimmung, genau. das ist doch immer. Das ist doch gut, dass du mich nicht trollst, aber ich troll dich. so, zack zack Verkackt. zack zack zack zack zack zack zack ja. zack zack Scheiße, Ich denke mir Scheiße. Mein Keller, der Leiche. Ich bin es nicht gewesen und ich kann es nicht beweisen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Doch, du musst es ja wissen, weil du hast ja ständig Leichen im Keller äh, Leichenkeller Hey, ich soll niemand wissen. Oh, Entschuldigung, das war jetzt glaube ich Bett. Ach, statt ist auch auf unserem Drehplan, äh, den äh, es nicht gibt. Ja, genau. Äh, das, ist, ich, das ist mein Fehler. Dafür muss ich dich leider sehr nett töten. Super, ich habe es doch. 3-4 Kabelstock mal verkauft. wir gehen mal pennen. Ich will halt bei mir auch ein paar Tiere züchten, ich weiß nicht, wieso ich will Tiere züchten. Das äh, ist völliger Schwachsinn, weil wir züchten die bei einer bestimmten... Äh, ich mach extra noch so ein... Ja, und trotzdem will ich Tiere bei mir züchten. Ja, äh, da ist aber kein Platz und wie willst du die da hinbringen? Geh doch mal schlafen. Ja, ich muss vielleicht erstmal wieder die Löcher hier richtig normal machen. Da Alter, liegt... jetzt komm mach das später. Äh, mein Bett ist weg. So also kann ich gar nicht schlafen. Ja, dann hol dein Bett. Äh, wie soll ich mein Bett denn holen? Ach scheiße, es ist ganz weg. Ja. Vielleicht hast du es aufgesammelt. Nein, ich hab's ja nicht bei mir. Dann können wir die nächste Zeit nicht mehr schlafen. Super, und dann dem Grundstück, äh, wo ich gerade bin. Ist ein Creeper und ein Skelett. Äh, und du Spinne mal nicht. So, so, so.